Ich höre auf dieser Plattform oft den Rat, verstell dich nicht in der Beziehung. Das halte ich für gefährlich, denn ich sehe, dass es oft so aufgefasst wird. Erstens, ich soll nicht freundlicher sein, als ich mich gerade fühle. Zweitens, ich soll mich nicht für etwas interessieren, für das ich mich noch nie interessiert habe. Drittens, ich soll Änderungswünsche des Partners ignorieren, ohne sie in Erwägung zu ziehen. Wenn das so verstanden wird, dann ist das eher ein Rat für eine Entfremdung in der Beziehung. In meiner Praxiserfahrung gehen Beziehungen eher auseinander, weil Partner, um sich mich zu verstellen, nur ihrem eigenen Bauchgefühl gefolgt sind. Beziehungen werden nur glücklich, wenn beide sich aufeinander einstellen und es nicht als ein Verstellen empfinden. bin gespannt auf Ihre Einwände.